Ich habe ja gar nicht daran gedacht, dass Strausberg hier auf dem Weg liegt. Da fahre ich doch glatt nochmal durch Strausberg durch und nehme mein altes Armeeobjekt mit auf, aufs Video auf. Ich habe ja in Strausberg meinen Ehrendienst für den Sozialismus gedient. Wir waren so ein kleines na Nachrichtenobjekt. Wir waren bloß 50 Leute, inklusive Offiziere und Zivilbeschäftigten. Waren auch bloß zwei so eine Neubaublocks. Das andere, das waren so Hochsicherheitsleute, die man, kannte man ein paar von denen. Und nur ein paar Worte wechseln, aber mehr auch nie. Durft, durfte nicht mal wissen, was die machen. Das wussten die glaube ich selber noch nie, was, wofür die da waren, aber na gut. Jedenfalls, und dann waren wir so ungefähr 20, 25 Soldaten. Und am Wochenende haben wir das dort selber gemanagt, da war kein Offizier Objekt. Da haben wir dort abends auch ganz offiz ja, in inoffiziell offiziell äh, Bier auf dem Tisch stehen gehabt und Westfernsehen hingeguckt und das war alles damals kein Problem. Wenn dann doch mal irgendwo ein Offizier kam, dann hatten wir ein ausgeklügeltes Alarmsystem, mit dem wir sozusagen allen gesagt haben, jetzt wieder DDR-Sender hören und Bier vom Tisch und was will ich. Hier musste ich mal hin zum Arzt. Auf dem Gelände war irgendwo Arzt. Das ist ja das nördliche Ende von Straußberg. Und da bin ich, nee ich glaube das war noch ein bisschen weiter unten. Jedenfalls musste ich ganze Stücke da laufen, bis ich in der, auf de, zu dem Eingang vom, vom Armeeobjekt war. Wir waren so ein kleines verstecktes Objekt, wo keine richtigen Regeln galten. Und wie gesagt, ich lief hier an dem ganzen Armeeblock vorbei. Und da kam ja so äh, frisch gebackener Leutnant, Oberleutnant. Irgend so blöder Kerl kam mir da entgegen. Und ich natürlich bloß so dumm gegrinst und nie hier Hand an der Stirn. Und ja, genau, ist ein Soldat. Warum grüßen wir nicht? Ich, ich, so Entschuldigung, habe ich vergessen. was sagt er, nee, das müssen wir jetzt mal üben. Oder wollte ich so anfangen, das Üb? Wo komme ich denn eigentlich her? Ich sage vom ZNA. Und heute abwinken und sagen, gehen so, weiter. <lacht> Die Fahrt von Niederfino nach Lübbenau führte mich durch Strausberg. Hier kam ich nicht umhin, mein altes Armeeobjekt mal zu besichtigen. Wie ihr seht, war es nur ein sehr kleines Objekt mit ca. 50 Leuten, inklusive Offizieren und Zivilbeschäftigten. Oben das zweite Fenster von links war mein Zimmer. Unten, hier ist nicht zu sehen, war die Schreiberstube und die Küche, was meine beiden Arbeitsreviere waren. Von das Wachgebäude. Das Wachgebäude ist mittlerweile zum Einfamilienhaus gewandelt worden. Und die ganzen Soldatenstuben sind jetzt als kleine Einraumwohnung vermietet. In der Freizeit konnten wir uns an der Wache abmelden und gegenüber auf dem Sportplatz joggen gehen. Hier lief ich meistens aber nur zwei kleine Alibi-Runden, um dann zum Hintereingang wieder rauszugehen. Ein bis zwei Kilometer weiter gab es einen kleinen Badesee. Hier habe ich mich dann oft gern noch in die Sonne gehauen. So, danach ging es weiter in Richtung Spreewald. wollte mir den multicash Lübbenauer Spaziergang noch mit ansehen. Hier ist die erste Station. Hier im Torbogenhaus ist das Spreewaldmuseum untergebracht. In der Durchfahrt im Torbogen hängt ein Kieferknochen eines Grönlandwales, den die Stadt Lübbenau im 18. Jahrhundert von ihrem Bürger Morgen Schummkönig geschenkt bekam. Der Bürger lebte damals als Kaufmann in Hamburg. Die Länge des Knochens ist 5,65 Meter und er hat ein Gewicht von 238 Kilogramm. Auch die anderen Stationen zu diesem Geocache habe ich mit aufgesucht. Aber die Dose konnte ich leider nicht finden. höchsten 23 stunden und der nächste fährt gibt es nur fertig. Und hier gibt es einen Multicash mit den kleinen Spaziergang, da gucke ich mir jetzt ein, zwei Stationen schon mal an. Und den Rest mache ich dann Haben wir hier eine gute Stimme gekonnt. Das Fleisch muss ja nur lutschen, aber wird schon gehen. wieder ein die gelesen und aufgepasst. Ich hätte durch den Schlosspark gehen müssen, aber laufen wir noch ein Stück weiter bis zum alten ehemaligen Tartese. Da ist noch ein Cache. Und dann kommen wir hinten durch den Hintereingang direkt durch den Schlosspark gehen. Every one of your desires... Im Wanderweg von Lübbenau zum Gasthof Watschowska kommt er an der alten Badeanstalt vorbei. Die wurde zwischen 1928 und 1960 offiziell genutzt und ist heute ein Angel Angelgewässer. An diesem liegt die ehemalig künstlich geschaffene Naturbadeanstalt von Lübbenau. Diese wurde 1928 erbaut und bis 1960 offiziell genutzt. Wie ihr auf den Bildern sehen könnt, gab es einen Sprungturm und mehrere kleine Baracken. Heute wird die Badeanstalt als Angelgewässer genutzt. Ihr befindet euch im Bioreservat Spreewald und die offiziellen Wege müssen zu keiner Zeit verlassen werden.